Zwischen Unterstützen und Schubsen bestehen fließende Übergänge, wo die Unterstützung aufhört und ab wann man sich geschubst fühlt, entscheidet der Empfänger der Unterstützung bzw. des Schubsens und hat auch die Verantwortung, es deutlich zu machen. Die Verantwortung des Unterstützers bzw. Schubsers ist nicht darauf zu achten, was er selbst als Grenze achtet, sondern zu hören, was sein Partner ihn hinweist.